Wir fangen an mit dem dritten Slot. Ich darf einen Dauerbrenner vorstellen. Christian ist das dritte Mal dabei, das zweite Mal als Moderator. Christian und ich, okay. wir kennen uns schon sieben Jahre. Ja. Ist das echt schon so lange her? 2011. Hut ab. Ähm, ja, damals ersten Schritte gemacht dann im Online-Marketing oder das waren nicht die ersten, aber es war so eine Selbstständigkeit so ein bisschen, bist du reingerutscht und ähm, wir waren eigentlich von Anfang an äh, verpartnert mit unseren Agenturen und ich verfolge ihn schon sehr lange deswegen, habe ihn auch vor zwei Jahren gefragt, ob er beim ersten Mal dabei sein will und Christian hat es wirklich zweimal geschafft, im kleinsten Raum so voll zu sein, dass ich nicht mehr dran vorbeikam, ihn endlich in Raum 1 zu stecken und ähm, jetzt haben wir noch ein bisschen Platz, aber das hätten wir auch bei jedem anderen, weil das halt der größte Raum ist. Ich freue mich tierisch drauf, dass du wieder dabei bist, dass du dich wieder so engagiert hast. Christian ist eigentlich ja, Experte im Thema Social Media, Online-Marketing insgesamt, ihr, ihr entwickelt auch, also, aber was ganz interessant ist, das also wird er gleich selbst was zu sagen, wieso liegt hier so ein Brokkoli. Also Christian ist im äh, veganen Fitnessbereich ein Influencer mit Podcast und allem drum und dran. Und ich kenne ihn noch aus einer Phase, wo er ganz anders da aussah und ist ja auch das beste Vorbild selbst, was seine sportliche, ja, seinen Werdegang angeht dementsprechend. Ähm, er hat auch einen geilen Blog, den stellst du auch, glaube ich, gleich ein bisschen vor, oder? Also da kommt ein Thema draus. Yeah. Ähm, da muss ich ja nicht mehr mehr sagen. Christian, die Bühne gehört dir. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Viel Spaß. Vielen lieben Dank. Dank. Ich begrüße ja gerne mein Publikum mit wie Geht es euch? Das ist quasi so mein, äh, mein Spruch. Ja, Broccoli äh, gehört einfach dazu, ist mein Branding. Ich werde gerne Mr. Broccoli genannt, weil ich halt jeden Tag mindestens einen so einen Kopf esse. Ja, und äh, mit dem Blog Vegan Freeletics sind wir damals eben auch äh, bekannt geworden. So ein Blog über vegane Fitnessernährung hat äh, so monatlich 50 bis 60.000 äh, Unique Visitors, so aus dem Nichts heraus. Und da werde ich heute ein bisschen was erzählen. Doch vorab die Frage, wie viele von euch glauben, wie Mark Zuckerberg überhaupt auch, dass die Zukunft oder vielleicht sogar jetzt schon die Gegenwart komplett Social sein wird? Mal kurz Hand hoch im Internet. Social. Ah ja, doch schon einige. Wie viele von euch möchten dann das Handwerkszeug dafür haben, dann auch daraus einen Nutzen für sich selber zu ziehen und Kunden zu gewinnen? Okay, drei Viertel äh, von mir, die, die sich nicht melden müssen, danach alle Brokkoli essen. Alles klar? Okay, also bitte, bitte lieber melden. <lacht> ja, ähm, Mario hat schon relativ viel zu mir gesagt. Äh, wer bin ich überhaupt? Mr. Broccoli, wie gesagt, äh, ich wurde von Apple ausgebildet, bevor ich mich selbstständig gemacht habe mit der eigenen Online-Agentur 2011. Wurde ich von 2007 in Cupertino von Apple ausgebildet, durfte noch den Steve Jobs kennenlernen und da bei Apple generell habe ich eben sehr, sehr viel von meinem Handwerkszeug gelernt, auch wie man über Social Media Kunden gewinnt und äh, ja mittlerweile haben wir da auch relativ große Kunden, äh, Tupperware, Deutscher Reiseverband ähm, etc. Facebook Ads machen wir ganz, ganz gerne und aber vor allem bin ich Papa. Ja, da seht ihr hier meine äh, Tochter, mir ist das Thema Gesundheit und Nachhaltigkeit äh, ganz wichtig und das ist auch der Grund, äh, warum ich hier stehe, nicht, dass ich Papa bin, sondern, dass es mir wichtig ist, meinen Zuhörern nachhaltig zu helfen, für sie da zu sein, eine Art Mentor, und Inspirator zu sein. Und das möchte ich natürlich auch heute tun, das ist mein Antrieb, meine Motivation. Ich möchte, dass ihr rausgeht heute aus, aus dem Raum, äh, in den nächsten Raum und sagt, hey, geil, das war richtig guter Content, das hat mich weitergebracht und dementsprechend möchte ich handeln. Deshalb stelle ich am Anfang ganz kurz eine Frage. Wer hat heute irgendwas Spezielles, was er unbedingt wissen will zum Thema Social Media? Gibt es irgendwas, was wir unbedingt behandeln sollten? Ihr dürft euch ruhig trauen, da werdet ihr noch, noch mehr. ja? Ärzte? Okay, wir haben schon äh, die einen oder anderen Ärzte als Kunden, hauptsache so im äh, Webseitenbereich. Ähm, Ärzte können, äh, da ist vielleicht sehr, sehr speziell, vielleicht machen wir das kurz im Nachgang, wenn das für dich okay ist. Weil mit Ärzten kenne ich mich, wie gesagt, ganz gut aus und äh, da kann ich dir bestimmt einige Tipps geben. Ja. ja. Also machen wir einen Deal, ich werde euch äh, am Anfang jetzt erstmal ein bisschen was dazu sagen, für was Social Media überhaupt gedacht ist oder wie es äh, überhaupt funktioniert. Das vergessen nämlich wir Online-Marketer gerne mal. Wir denken nur äh, Social Media, Dollarzeichen, ich erreiche meine Zielgruppe und äh, vergessen letztlich für was die Menschen überhaupt in Social Media sind. Das, da möchte ich Awareness schaffen, Aufmerksamkeit schaffen und dann gehe ich mal in meine eigenen Beispiele rein, ich habe sowohl Social Media nutze ich für B2B, um meine Kunden für Strategieberatung zu gewinnen, aber auch natürlich im B2C-Geschäft. Also das werden wir dann haben. Noch eine dritte Sache. Vielleicht diese 1 cent ad geschichte Ja, das ist eher Performance-Marketing, da haben wir nachher einen anderen Vortrag. Uh, deshalb würde ich da auf den uh, verweisen. Weil wenn ich jetzt in Facebook Ads, etc. reingehe, könnte ich alleine fünf Stunden äh, reden. <lacht> okay, eine, hatten wir noch? Wir gehen in die ähnliche Richtung, aber mich würde HR gerade interessieren. Bitte? Wir Resources Ja. Als Ah, okay, okay. angebote oder auch ergänzen, ablösen. Ja, okay. Okay, gut. Dann habe ich das auch im Kopf. Und da gehen wir jetzt mal äh, gehen wir jetzt mal durch hier. Ähm, willst Umsätze generieren? Das ist ja so der, der Titel äh, unseres Webinars oder Seminars heute. Äh, wie kann ich über Social Umsätze generieren? Da ist schon mal äh, der erste Grundsatz. Äh, hab einen klaren äh, Call to Action, sag was du möchtest. Ja? Also wenn ihr über Social Media Umsätze generieren wollt, dann sagt euch jetzt, ja Christian, zeigt mir wie. Und das ist eben auch wichtig, eben auf der Webseite, dass ihr eben da oder auch in Social Media, dass ihr letztlich auch eure Social Media Beiträge, sei es jetzt in Facebook, Instagram etc. immer mit einem Call to Action äh, verseht, weil die Leute heute halt sehr, sehr klickvoll sind. Sie sind immer im Konsumiermodus und äh, ich kann sie natürlich mit einem einfachen Call to Action auch sehr, sehr schnell auffordern oder auf eine Idee bringen, dass sie jetzt ja auch mal was schreiben könnten oder teilen könnten äh, etc. Es ist also in Zeiten von Social Media immer wichtiger, wir werden letztlich immer fauler, leider oder zum Glück, wie auch immer, wie man es sehen möchte, jeder kennt das, man scrollt durch die Facebook Page und ah, soll ich das jetzt liken oder nicht und kommentieren ist ja auch schon richtig viel Arbeit. Ne? Und äh, dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass in meinem Bild, in meinem Video, etc., dann eben auch ganz klar gesagt wird, okay, was muss ich machen. Ich, das ist ein, letztlich für uns Online-Marketer, gehe ich mal davon aus, eine Normalität. Dennoch ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen. Warum sind die Leute in Social Media? Ah, übrigens, ich habe was ganz vergessen. Ja? Wer sich heute am einfachsten oder am meisten beteiligt, kriegt eines von meinen Bestseller Büchern äh, geschenkt am Ende. Okay, also ich frage öfter mal, ich bin da so ein bisschen anders wie die, wie die typischen Online-Marketer, die da immer so im selben monotonen Ding, hier Content und so weiter. Nein, um Gottes Willen, ich möchte einfach, dass ihr interagiert, weil je mehr ihr interagiert, desto mehr nehmt ihr mit und lernt ihr. Ja? Lieber ein bisschen weniger Content, dafür richtig hochqualitativ und ihr habt 90% des Wissens in zwei Wochen immer noch in eurem Kopf. Also warum sind die Leute in Social Media? Ganz gut. Cool. Zur Unterhaltung, ja? So was noch? Genau. Sehr gut. Familie äh, ist dran, genau? Ja. Verabredungen auf Facebook. Genau. Und eine Meldung noch? Korrekt. Der Hauptgrund, äh, warum äh, Menschen auf Social Media ist, äh, sie, sie wollen sich mit ihrer Familie, mit ihren Freunden verbinden, in Kontakt bleiben oder wieder in Kontakt kommen. Sie möchten entertained werden und ähm, ja, das ganze Thema Meinungen, ähm, sie wollen ihre Meinung loskriegen, sie wollen ihren Standpunkt loslegen etc. Aber das hier sind die zwei Hauptaspekte, warum Social Media ursprünglich so gut funktioniert. Entertainment, also sprich Kopf ausschalten und Verbindung mit Family and Friends. Äh, warum ist das Thema Entertainment so wichtig und warum... Ähm, funktioniert Facebook so gut? Warum hat Facebook alles geschlagen? Warum, war, war, warum funktioniert WhatsApp so gut? Warum funktioniert Instagram so gut? Wer hat eine Theorie? Oder wer weiß es sogar? Ja? Apps, das, das hält, ja. Es hält die Leute drin. Äh, ich ich, ich erzähle euch was aus der äh, Neurobiologie. Äh? Wir machen sehr, sehr viel im Thema Neuromarketing sozusagen, da bin ich ausgebildet und äh, es ist quasi so, dass wenn unser Gehirn sich anstrengen muss und zwar richtig hart arbeiten muss, es 20% unserer Gesamtenergie verbraucht. Also unser Gehirn macht nur 2% unserer Körpermasse aus, verbraucht aber, wenn es sich anstrengen muss, 20% unserer Energie. Und da wir Menschen relativ alt sind von unserer Historie her, sind wir immer noch im Energiesparmodus. Das heißt, wenn ich euch jetzt zuballere hier mit 45 Minuten Content und bam, bam, bam, dann habt ihr nach fünf Minuten vielleicht schon abgeschaltet, weil ihr, wir sind in unserer heutigen Zeit so, äh, ich sag mal, wir sind gar nicht mehr richtig in der Lage, 20, 25, 30 Minuten uns 100% zu konzentrieren. Und deshalb funktioniert Facebook, WhatsApp etc. so gut. Es holt uns quasi raus aus diesem Konzentrationsmodus und spart uns Energie. Ja, ja, genau, genau, definitiv. Es ist einfach, äh, wir, wir bleiben in der Komfortzone. ja. Und das ist eben ganz wichtig, wenn wir über Social Media sprechen und dann letztlich eben auch auf Kunden, äh, Kundengewinnung ausgehen, übrigens auch im B2B, also alles, was ich heute sage, äh, gilt eben auch fürs B2B, äh, dass ich mit dem Bild, mit dem Video, mit dem Content Snippet äh, letztlich entertaine. Und wenn ich das mache, dann darf das nicht anstrengen. Dieses Bild, dieses Content Snippet. Ich darf nicht nachdenken müssen. Es funktioniert auch Instagram so gut. Das ist die heile, schöne Welt von schönen Bildern. Und das schaue ich mir eben gerne an und es gibt mir gute Gefühle. Also, also macht das, was ihr tut, ist so einfach wie möglich. Die, ich sage es jetzt mal ganz grob, die dümmsten Dinge funktionieren am besten. Keiner macht heute mehr ein Gewinnspiel, wo jemand nachdenken muss. Und fünf Stunden äh, nachdenken muss, ich übertreibe jetzt, um auf, die, auf das Ergebnis zu kommen. Sondern schon vor zehn Jahren im Fernsehen waren die besten Gewinnspiele die, die völlig verblödet waren. Ja, also, ihr, ihr, ihr kennt die Sachen, mir, mir fällt keines dieser blöden Beispiele mal ein, ich habe seit sieben Jahren kein Fernsehen mehr. Aber sie funktionieren immer noch. Ja. Also, Entertainment, Meinungen und natürlich äh, Unterhaltung, Familie. Ähm, ja, sie wollen. Äh, sich unterhalten. Menschen möchten aber auch positiv bewegt werden. Ja? Wichtig ist, wenn ihr auf Social Media seid, steht für etwas und mein, mein Herzenswunsch an euch ist, steht für etwas Positives oder euer Unternehmen steht für etwas Positives, eine positive Message. Es gibt genug negative Sachen da draußen, doch wenn ihr was Positives macht, dann hilft es euch. Und da gibt es ein schönes äh, äh, schöne, schöne Ding, der Christian Temprink hat in, in seinem Vortrag gemacht. Er hat erstmal sein Handy rausgeholt, bevor er den Vortrag gestartet hat. Das mache ich jetzt auch, ich bin so ein kleiner Copycat. Und ähm, hat jetzt ein Foto vom Publikum gemacht. Und da hat er gesagt, bitte mal alle schön lächeln. Okay, ich mache das jetzt auch mit euch hier so, weil ihr so zahlreich hier erschienen habt. Also drei, zwei, eins und los. Okay, super Foto. Und... Am Ende des Seminars hier, oder am Ende dieser 30 Minuten, verrate ich euch, warum er das gemacht hat. Okay? Weil äh, das so ein kleiner, äh, kleiner Tipp ist, der, den, den ich absolut gut finde. Positiv bewegen und ähm, sorgt für positive Stimmung, denn wenn die Menschen in positiver Stimmung sind, kaufen sie auch er. Das heißt, wenn wir das auch wieder aus neurobiologischer Sicht betrachten, Emotionen kommen ganz am Anfang bzw. werden durch Werte ausgelöst. Das heißt, wenn ich spezielle Werte habe aus Menschen, dann habe ich ja auch daraus abgetriggert eine Motivation. Sprich, ich bin jemand, der legt Wert auf ähm, Sicherheit. Ja, dann habe ich die Motivation, wenn ich etwas kaufe, dass es mein Sicherheitsbedürfnis befriedigt. Und aus diesem Sicherheitsbedürfnis heraus ergibt sich wiederum eine Emotion und wie wir alle wissen, kaufen oder verkaufen Emotionen und nicht Zahlen, Daten, Fakten. So, das heißt, fragt euch in Social Media, welche, für welche Emotion möchte ich stehen? Ich nenne euch mal drei äh, Grundemotionen hier. Das ist aus dem, ähm, aus dem Neuromarketing. Ja? Also da gibt es so diese Limbic Map, nennt die sich. Und da gibt es... Gibt es drei Grundemotionen? Die eine ist, wird ausgeschüttet durch Testosteron, durch das Hormon Testosteron. Und das ist Dominanz. Ja? Derjenige will dominant sein, performant sein, der möchte was erreichen etc. Dann gibt es das Hormon Cortisol, was ausgeschüttet wird. Das steht für Sicherheit Balance. Okay. Und was für ein drittes Hormon gibt es noch, was, was wir alle immer wollen? Was, was stellt ihr euch vor? Dopamin, Dopamin genau. Dopamin, das Glückshormon. Und das ist äh, verantwortlich für den Stimulanzaspekt. Das heißt, wenn ihr Social Media Postings etc. macht, ähm, überlegt euch immer, welche Motivation von demjenigen möchtet ihr jetzt ansprechen. Ja, Sicherheit, Stimulanz, Dominanz. Es gibt natürlich auch immer noch Zwischenbereiche, doch wenn ihr, sag ich mal, auch da wieder einen roten Faden sagt, okay, und sagt, okay, alles, was ich anbiete, bietet dir eine hohe Sicherheit, beispielsweise im HR-Bereich, wenn ich neue Mitarbeiter äh, generieren möchte äh, und äh, habe vor, die anzustellen und möchte die lange an mich binden, dann gebe ich ihnen das Gefühl, dass sie bei mir in Sicherheit sind, denn ich würde mich sorry dafür, nicht mehr anstellen äh, lassen wollen, ich bin nicht auf das äh, Thema Sicherheit aus, also wäre ich in dem Fall äh, der Falsche. Ich würde gar nicht auf die Erde anspringen, aber du möchtest mich ja auch nicht tagen. Also, mich müsstest du quasi hier oder hier abholen, sozusagen. Also das heißt, das habt ihr heute oder hört heute ähm, ein Haufen Mal, definiert deine Wunschkunden ganz genau, nicht nur demografisch, sondern vor allem soziografisch, also sprich emotional. Welche Emotionen Sollen die haben, wenn sie sich mit mir in Verbindung äh, bringen mit, oder mit meiner Marke in Verbindung bringen. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Gefühle. Ich, ich muss jetzt hier natürlich äh, schnell drüber rumgehen. Da gibt es ein ganzes Seminar, habe ich gehört beim OMT, Neuromarketing, gell, Mario? Ja. Gut, also könnt ihr euch mal aufschreiben. Äh, und ja, vergesst vergessen katzen nicht natürlich. Ne? Der ist, natürlich, der ist natürlich ganz, ganz wichtig in Social Media, immer mal wieder äh, ja, so, so was Funny-mäßiges reinzubringen. Und da könnt ihr natürlich, je nachdem wie die Katze guckt, auch immer gucken, okay, äh, welche, äh, welches Gefühl wollt ihr auslösen, sozusagen. Ja... Es gibt ja immer so die, die, die, die Sache, oder was mir häufig in Workshops geblendet wird, ist, ja, wenn du immer nur positive Messages verbreitest und so weiter, die Leute stehen doch viel mehr auf diese Bad News, ja, auf kontroverse Sachen, die sie vom Hocker reißen. Heute kannst du doch mit Positivität gar keinen mehr vom Hocker reißen. Da hat der... Seth Godin, ähm, was Schönes gesagt, wie schaffst du es quasi, dass du auch immer mit der positiven, äh, positiven Message nach oben kommst und äh, überhaupt in die Sichtbarkeit kommst. Ja? In Zeiten von äh, geschlauen Algorithmen in Facebook und Co. ist es ja überhaupt äh, mal wichtig, sichtbar zu sein. Deshalb äh, du musst über dem Dip sein. Also was heißt denn äh, über dem Dip sein? Der Dip ist das hier. Also sprich, äh, wenn du dir einen Berg vorstellst und da oben... Ist das Ziel, wo du hin willst, nämlich da nimmt dich jeder wahr, dann äh, fängst du erstmal hier an und darfst deinen Weg hier hoch, äh, hier hoch climben, sozusagen. Ja, und äh, wenn ihr euch jetzt fragt, wie schaffe ich das über Social Media, wie, wie kann ich da hochkommen, dass ich eben immer omnipräsent bin, dann gehen wir jetzt mal äh, durch. Da dürft ihr verstehen, dass Social Media eben ein Connector ist, haben wir ja schon gesagt, äh, zu Familie, Freunden, Erinnerungen, News, Entertainment, aber auch Marken. Ja, also äh, Leute wollen natürlich eben auch mit ihren Favoriten äh, Marken in äh, Connection kommen und äh, werden zu so etwas, was in deren Leben zählt. Das ist eben äh, entscheidend. Ja? Indem du ganz genau weißt, welche Gefühle äh, du bei denen triggern sollst, welche Werte, welche Emotionen du immer ansprichst, ähm, dann wirst du zu was, was bei denen zählt, weil sie kriegen ja durch dich immer wieder dieselben... Äh, Gefühle, Emotionen, das ist das, was sie haben wollen, Dopamin macht abhängig, ich brauche immer einen äh, größeren Schub, das heißt, wenn ich immer mehr liefere sozusagen und immer besser liefere, dann kommt derjenige auch immer wieder zu uns ja? und das schaffe ich durch Autorität und da ist es ganz wichtig im B2B-Bereich, da komme ich jetzt immer mal wieder auch äh, drauf zurück, auch im B2B-Bereich dürft ihr ein Gesicht zeigen, ja, das typische Maskottchen für ein Unternehmen oder äh, das, die, diejenige Person, die für das Unternehmen steht. Der bekannteste, den alle kennen, ist eben Klaus Hipp, der eben dann für, für Hipp steht. Er hat immer wieder seine Nase äh, in, in, in die Werbung gehalten und immer wieder stand er auf jeder Produktpackung drauf. Und das ist es. Ja? Steht für etwas und dann kreiert quasi eine Person, die eben auch die Marke anfassbar macht. Das ist das größte Problem aus meiner Sicht in Social Media, was Marken haben, wenn sie keine Reichweite bekommen, ist es, dass sie einfach gesichtslos sind. Aber wir Menschen wollen uns mit Gesichtern verbinden. Familie, Freunde, das ist das Wichtige. Die triggern die Emotionen. Ja? Coca-Cola etc., sie ist immer Gesichter. Sie ist immer lachende, äh, lachende Menschen. Coca-Cola steht für Happiness. Ja, deshalb sind die so erfolgreich, weil sie immer wieder dieselbe Message äh, nach, nach draußen bringen. Ja, jetzt äh, kommen wir so ein bisschen in den äh, praktischen Teil. Ich habe auch eine Case-Study mitgebracht von jemandem, äh, oder von, nicht von uns sozusagen, Brian Clark. Kennt den jemand? Naja, ziemlich bekannt in äh, Amerika. Er hat so äh, 186.000 äh, Follower in, in, in Twitter. Und äh, in Facebook ist er auch nicht gerade ein kleiner. Ich habe den äh, rausgesucht, weil es quasi äh, jemand ist, dem jeder oder wo sich jeder assoziieren kann und wo jeder auch sagen kann, okay, das kann ich auch nachmachen als kleines Unternehmen oder als Selbstständiger, als Unternehmer. Weil die meisten bringen ja immer diese großen Marken und die haben dann Millionen Werbebudgets und wie soll ich das dann quasi nachmachen? Brian Clark hat dann ganz einfach angefangen, 1999 hat er dieses Buch von Seth Godin gelesen, Permission Marketing und hat erst mal verstanden, wie Social Media überhaupt funktioniert. Das habe ich euch gerade eben auch nochmal gezeigt, wie es funktioniert. Und hat dann einen eigenen Blog gestartet, das war 2006 und hatte ist quasi selbstständig geworden damit mit dem eigenen Blog und hatte 1000 Dollar zur Verfügung. Also durchaus ein Betrag, den wir auch aufbringen könnten für unser Marketing. Und ähm, dann hat er da angefangen zu blocken, hat sich alles selber beigebracht, also das, der, der CEO von Copy Blogger, ist also eine Plattform, und hat sich alles selber beigebracht und 2007 hat er sein erstes E-Book rausgebracht und jetzt kommt ein heißer Tipp, heute nennt sich es Influencer Marketing. Er hat quasi einen äh, bekannten Celebrity von ProBlogger öfter mal in diesem E-Book verlinkt. Hat Immer wieder auf den verwiesen und hat eben gesagt, hey, okay, äh, dem seine Meinung, auf den könnt ihr hören, der ist schon bekannt, etc. Und der, der verlinkt war, hat sich natürlich geehrt geführt und hat dann quasi ihn äh, auf seinem Blog, der natürlich schon riesig war, immer wieder gepublished. Daraus hin äh, gab es natürlich einen riesen Boost und äh, 2007 hat er dann quasi so einen ersten Online-Kurs äh, auf, den, auf den Markt gebracht, nachdem er eben auch den Traffic hatte. Also so der, der, der typische Verlauf. Erst 2011 hat er dann mit äh, E-Mail-Marketing angefangen, also mit einem eigenen Newsletter, hat einen Haufen, äh, einen 20 tageskurs komplett äh, für kostenlos rausgehauen und äh, heute hat er eine Software-Company mit mehr als 115.000 Kunden und äh, 30 Mitarbeitern. Übrigens dieselbe Story hier von äh, Julian, Zicki Zeokratie äh, 2007 mit einem Blog gestartet, immer auch wieder den ganzen Content über Social Media geteilt. Und ähm, heute eine Company mit 20 Leuten in München. Na? Also ja. übrigens, bloggen gehört für mich auch äh, zu Web 2.0. Und Web 2.0 ist Social Media. Gehört äh, ganz genauso dazu. Und was ist das Allerwichtigste, wenn ich einen Blog habe oder wenn ich äh, in Social Media äh, Erfolg haben möchte? Was denkt ihr, was ist das Allerwichtigste? Mehrwert. Ja, Mehrwert. Und was, was, was kommt da draus? Also wenn ich auch immer wieder sichtbar sein möchte, und, und meine Followerschaft erweitern möchte. Was ist das Allerwichtigste? Ja, Regelmäßigkeit. Ja, Regelmäßigkeit. Und daraus ergibt sich? Gesagt, Engagement -Interaktion. Ja, genau, Engagement-Interaktion. Das ist sich das Allerwichtigste. Das, das brauche ich. Dann merken die ganzen Algorithmen äh, natürlich eben auch, äh, dass ich wichtig bin, etc., dass ich vorankomme äh, und so weiter. Also, das heißt, das sind äh, die Bestandteile. Du äh, gibst erstmal äh, viel for free und bildest damit deine Autorität. Und wie kannst du jetzt damit Umsatz steigern? Du musst letztlich zu Nummer eins werden. Sorry, wenn ich da jetzt halt ein bisschen schneller durchgehe. Das ist für die meisten von euch ja eben auch Wiederholung. Nur das hier ist einfach, finde ich, der entscheidende Punkt, auch wenn wir immer wieder hören, wenn die Leute sich irgendwo einloggen in Instagram, Facebook, YouTube, wie sie alle heißen, die ganzen Plattformen, auch Pinterest mittlerweile, äh, sie haben meistens zu einem Thema nur eine Person oder eine Marke im Kopf. Das heißt, da muss ich die Nummer 1 sein. Im HR-Bereich heißt es eben, für was steht meine Marke, welche Werte trägt meine Marke, äh, sodass ich da auch immer wieder die, äh, die, die richtigen Postings mache, äh, sozusagen, um immer wieder dieselben Werte, denselben Standpunkt äh, zu finden. Weil ich muss quasi in den Kopf kommen bei der ganzen. Uh, Vielfalt an Medien, die es heute gibt und uh, News, die es kommt. Also Du musst die Nummer 1 werden. Wirklich. So, Wie werde ich jetzt die Nummer 1? Uh, das ist, ist aus meiner Sicht uh, die Bestandteile, wie du zu Nummer 1 wirst. Du darfst eine große Vision haben. Wer von euch hat eine definitiv ausdefinierte Vision, die er mir jetzt sofort in einem Satz beantworten kann oder hierher schleudern kann? Das ist aber nicht gut. Eine Vision besteht aus einem Satz. Ja, wer? Ah, okay, sag's nochmal auf Deutsch, dass es hier alle und ich auch besser verstehe. Ihr inspiriert Menschen oder Führungspersönlichkeiten? Okay. Gut, gut. sehr gut. Die Vision von unserem Blog, beispielsweise von Vegan Athletes, früher hieß er Vegan Freeletics, ist äh, fitte Menschen auf einer grünen, gesunden Erde. Und eine Vision ist immer etwas so Großes, dass du denkst, du kannst das selber nicht erreichen. Und die Menschen assoziieren sich aber mit dieser Vision. Und wenn du jetzt jemand bist, der eben auch die richtige Mission hat, mit M vorne, ja, die Mission von uns ist beispielsweise, eine Million Menschen zu fitten Menschen auf einer grünen Erde zu machen. Eine Million Menschen ist die ausgesprochene Mission. Das ist etwas, was ich für andere tue. Und das ist das Wichtige, was ich dann auch immer wieder in Social Media und überall, wo ihr auftretet, ähm, verbreitet sozusagen. Also habt eine große Vision, die größer ist als ihr selbst, weil damit verbinden sich die Menschen, wenn sie euch nicht kennen. Und dann verbinden sich auch mit den Unternehmen. Die Vision darf ja wirklich so einfach wie möglich sein, sodass sie ja theoretisch in jedem Blogbeitrag, in jedem Social Media Beitrag immer wieder spielen können. Sei es jetzt per Bildsprache, Videosprache, sei es mit ähm, Text etc. Die Vision muss ganz, ganz einfach sein. Genau wie alles andere auch. Wir dürfen uns nicht anstrengen. Wenn der Einsatz mitnehmt, dann ist es der, wir dürfen uns nicht anstrengen, und um dass ihr Brokkoli essen solltet. Okay, also habt eine große Vision und eine große äh, Mission, die Menschen mitreißt. Hab, und dann kommt eben das ganze Thema Story dazu. Ich möchte da nicht ausführlich drauf eingehen, wie jetzt Storytelling funktioniert, aber habt eine Story. <lacht> habt eine Story. Warum, ähm, wenn ich normalerweise mehr Zeit habe, erzähle ich am Anfang auch ein bisschen mehr über mich. Und da ist auch meine Story drin, weil die Story die emotionale Verbindung herkommt. Also welches, wel, was ist die Story vom Unternehmen? Wie hat der Unternehmensgründer beispielsweise angefangen? Ja, hier haben wir äh, den Mike von Xovi da. Ja, fast, fast jeder Online-Marketer kennt Xovi und hat die Xovi-Suite. Mich interessiert doch, wie hat der angefangen, so, so ein Unternehmen äh, zu gründen? Und das ist das, was, was nicht aus dem Gedächtnis verschwindet. Zahlendaten, Fakten lassen immer nach. Die vergesse ich. Meine, mein, mein Inhalt hier ist nicht groß gefüllt mit Zahlen, Daten, Fakten. Sondern es ist wichtig, dass ihr Emotionen hinterlasst. Und das könnt ihr hervorragend mit, Story machen, mit Storys machen. Wer hat seine Story ausdefiniert? Kurz Hand hoch. Auch wieder nur zwei oder drei. Also... Das, das sind die Aufgaben, die ihr machen dürft, wenn ihr in Social Media erfolgreich sein wollt. Gerade als Marke. Da steht ihr da und ähm, wisst letztlich selber nicht, für was ihr steht. Und das darf nicht sein. Das muss in eurer DNA verbunden sein, zu sagen, ich stehe für das und das. Hi ihr Lieben, ich bin Mr. Broccoli, dein Christian, wie gut geht's dir? Dafür stehe ich, dass ich mich interessiere, wie gut es dir geht. Und das sage ich in jedem Ding, immer wieder wiederholt und dafür bleibe ich hängen. Letztens komme ich in einen Laden rein, sitze am Tisch mit jemandem und dann erzähle ich so, was ich so mache. Ja, Online-Marketing speziell für, die Veganer, für vegane Unternehmen und so weiter. Aha, aha, aha, noch nie gehört. Ja, viele kennen mich auch unter Mr. Broccoli. Ah ja, genau, Mr. Broccoli, den habe ich schon mal gehört. Also... Die haben schon viel von mir konsumiert, haben sich aber mein Gesicht oder meine Zahlen, Daten, Fakten und meinen Namen schon mal gar nicht merken können, aber das hier mit Mr. Broccoli ist hängen geblieben. Weil es einfach irgendwie, äh, es ist kein Zahlen, Daten, Fakten, es ist eine Emotion, es ist eine Story. Und es steht für fitte Menschen auf einem grünen Planeten. Also große Story. Und das äh, beinhaltet Personal Branding. Also fürs Unternehmen gesehen, ähm, gebt eurem Unternehmen ein Gesicht. Nicht das Logo, gib dem ein Gesicht und das Gesicht steht für das Unternehmen, wie Klaus Hip für, äh, für Hipp. Ich habe Mr. erst er über die Ah, okay, ja. Ja gut, natürlich darfst du auch überall, Ich äh, hier Reichweite, ist der nächste Punkt. Natürlich darfst du für Reichweite sorgen, sei auf verschiedenen Medien äh, präsent. Aber ich, ich, ich sage nicht, je mehr, also, mehr Social-Medien du präsent bist, desto besser, klar, aber mach erstmal einen richtig. Nachher haben wir Wohnklamotte, äh, die, die analysieren wir ja. Ist, ist diejenige von Wohnklamotte da? Zufällig? Nicht, das ich was Falsches sage jetzt hier? <lacht> Nein. Ähm, die haben eben ihren Fokus auf Facebook, Instagram. Und was sie sehr, sehr gut können, ist Facebook. Und dann versuchen sie den Content eben auch für YouTube zu verwenden und da funktioniert es gar nicht. Also schaut euch an, macht eine Sache richtig gut und dann geht zur nächsten Plattform. Sucht euch wirklich bitte nur eine Plattform aus und äh, bringt die zur Perfektion, weil jede Plattform funktioniert anders. Die von Monklamote haben, haben mich auch gefragt, unsere größte Herausforderung ist quasi die Diversifikation auf andere Plattformen. Wie kann ich äh, einmal erstellten Content auch auf verschiedene Plattformen verwenden? Macht es, ver versucht wirklich für jede Plattform Content zu erstellen, weil jede Plattform echt unterschiedlich ist. Das ist ein Grundsatz von Social Media. Die Leute gehen nicht in Instagram und gleichzeitig auf Facebook und gleichzeitig auf YouTube und wollen dasselbe konsumieren. Die gehen eben auf Instagram, weil sie schöne Bilder sehen wollen. Die gehen auf Facebook, weil sie unterhalten werden wollen. Ja, und die gehen auf äh, YouTube, weil sie halt abends äh, äh, im Bett irgendwie einen, äh, einen Film zum Abschalten gucken wollen oder kleine Beauty-Videos äh, etc. Also jede Plattform steht für etwas. Baut dir deine eigene Reichweite, gibt dir Zeit. Und ähm, ja, Podcast ist auch was, was äh, zu Social Media gehört und was im Moment absolut äh, im Kommen ist. Also wenn ihr zwei Hidden Champions hören wollt, äh, das, A, das eine ist Podcast ähm, und das B ist Pinterest. Für all diejenigen, die äh, irgendwie etwas mit, äh, mit Lifestyle zu tun haben, mit Essen und Trinken zu tun haben, mit, äh, mit auch schönen Sachen. Pinterest ist im Kommen vor allem auch äh, B2B mäßig, weil äh, 87 Prozent aller User in Pinterest haben schon mal gekauft. Ganz anders wie bei Facebook und Instagram, wo die Leute hingehen, um unterhalten zu werden, kaufen die Leute bei Pinterest. Das ist ein Riesenunterschied und ein Riesen. Riesen. Da ist ein Anwärter aufs Buch hier hinten, saugeil. Bei okay. dem Ja. wenn der kurz ist, es gibt da Zielgruppen, gar nicht, die sehr, sehr gerne sehr, sehr Podcasts hören. Ja. Ja, genau Also vollkommen. Podcast gibt es auch ein Webinar im OMT Club. Guckt euch den einfach an. Ist jetzt heute nicht unser Hauptthema, aber da, da, da liegen die, die Potenziale noch. Auch über Podcasts könnt ihr so gut B2B-Marketing machen, das ist wirklich unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, wie die äh, B2B-Podcasts äh, mittlerweile abgehen, weil Manager äh, hören sich zu bestimmten Themen zwischendrin beim Joggen, äh, etc. Podcasts gerne an. Äh, nächster Tipp, Launch-Team, äh, also das ist jetzt alles schon Praxis. Wie ich auch quasi mein Buch zum Bestseller gemacht habe, wie ich, wie ich quasi auch Kunden für B2B für mich gewinne, ich habe ein Launch-Team. Was heißt das? Das sind 50 bis 100 oder 150 Leute, die ich in der Facebook-Gruppe versammelt habe und die von mir als allererstes Content bekommen und exklusive Sachen bekommen und wirklich, wirklich viel, viel bekommen. Und wenn ich quasi vor einem Launch bin, also vor, vor der Herausgabe eines neuen Programms oder ich möchte eine äh, wichtige Stellenanzeige schalten oder ich möchte ein wichtiges Produkt ähm, mit rausbringen, dann baue ich vorher, am besten ein Vierteljahr vorher, ein Launch-Team auf und das hilft mir dann am Tag X diese Message brutal zu verbreiten. Also das ist einer meiner äh, besten Tipps, die eben auch der CEO von Leadpages äh, beispielsweise äh, gesagt hat. Baut dir ein Launch-Team auf, baut dir deine ersten hunderte äh, treue, loyaler Fans auf, weil letztlich brauchst du nur ein paar hundert wirklich treuer Fans, die immer deine Produkte kaufen, um quasi schon als jetzt einmal selbstständiger davon leben zu können. Ja, Influencer ist natürlich ein großes Thema, also das habe ich bei meinem Buch gemacht mit dem Dr. Rüdiger Dahlke und äh, einige kennen den hier, Timo Hildebrandt. Ähm, äh, wenn ich äh, Influencer für mich gewinnen kann, die schon einen Namen haben, dann äh, ist das ein Riesenboost. Alleine so ein Post von äh, Dahlke, das seht ihr hier, der hat äh, 30.000 Views gehabt, ähm, äh, jetzt über 300 Shares und äh, 700 äh, Kommentare, weil es halt genau die Zielgruppe passt. Ich weiß nicht, wie viele Bücher allein der Typ äh, über den Post verkauft hat. Ich muss ein bisschen hinmachen, hast du? Ja klar, er passt halt zu dem Thema hier, vegane Ernährung und hat in seiner, in seiner Wunschkunden. Also ihr dürft schon ein bisschen kontrovers sein. ne Also das, das heißt das nicht, ich stehe aber für eine positive Message. Und in dem Fall hat ein Dalke eine positive Message hier rausgebracht, nämlich gute, gesunde Ernährung. Ja? Also das heißt, macht natürlich Landingpages, die dann, natürlich dann darauf hinweisen, und äh, wie gesagt, der Funnel und Blog statt ausführliche Webseiten. Das gehört für mich eben auch zu äh, Social Media hinten raus. Macht es nicht zu kompliziert auf eurer Landingpage. Macht keine 20, 25, 30 äh, starken Internet-Inhaltsseiten mehr, sondern, äh, wenn überhaupt, gute Blogartikel, die ranken besser, geben euch äh, weniger Arbeit, anstatt dass ihr jetzt 30, 40 äh, contentlastige Homepages macht die einfach statischen Inhalt haben. Das wird immer schwieriger. Die Leute wollen auch hier schön, schön durchgeführt werden und äh, ganz einfach ähm, sein. Ja, ja, wie verdient jetzt Wegen Adleads Geld? Beispielsweise ist unser äh, Blog ähm, mit B2C. Das habe ich euch ja versprochen, dass ich euch da auch ein bisschen Insights gebe. Also wenn wir einen Artikel auf unserem Blog ähm, veröffentlichen, kriegen wir in der Regel äh, ungefähr zwischen 500 und 800 äh, Euro für einen äh, Produkttest 600 Euro für einen reinen Blogartikel und ähm, Podcast können wir jetzt auch mittlerweile schon monetarisieren, obwohl wir jetzt nicht die großen äh, Reichweiten haben, also wir haben so ungefähr 15.000 Downloads jeden Monat, aber trotzdem, wenn du für eine Sache stehst und die Nummer 1 in, in deiner Sache bist, dann kommen die Leute und zahlen. Die Leute kommen jetzt schon her und sagen, hey, okay, kann ich äh, äh, Werbung in deinem Podcast machen und ich werde nicht mal per CPM oder CPC bezahlt. Ja, weil ich einfach für diese Sache stehe und die Marke interessiert sich dann äh, für mich. Und jetzt hier, das ist interessant für B2B, ähm, ich brende mich natürlich selber auch auf Facebook, also alle, die sich mit mir connecten wollen, gebt mal Christian Wenzel bei Facebook ein und da seht ihr sehr, sehr oft Live-Videos. Heute früh eins gemacht mit Mario Jung äh, etc. Das heißt, ich gebe mein ganzes Wissen letztlich in diesen Live-Videos for free. Mein ganzes Wissen über Neuromarketing, über Strategien, wie baue ich Unternehmen auf online etc. Ähm, und das ist die Leute, wie sie immer wieder auf, auf mich äh, zurückkommen. Das heißt, wenn ihr im B2B-Bereich seid, sucht euch ein Gesicht aus, steht für gewisse Werte und ähm, spielt das immer wieder. Und zwar nicht als Marke, sondern eben als Person. Menschen verbinden sich mit Menschen. Das ist Social Media. So funktioniert Social Media. Und dadurch, dass ich hier immer wieder verbunden bin, dass ich mich immer wieder interessiere für die Menschen, dass ich hier immer wieder da bin, bin ich immer wieder im, äh, im, im Sichtpunkt und mittlerweile kann ich eben äh, Tagessätze verlangen, die hätte ich noch vor ein, zwei Jahren äh, für unmöglich gehalten, nach äh, sechs, sieben Jahren Selbstständigkeit. Aber mittlerweile geht es, weil die wissen, okay, da ist jemand, der hat äh, Ahnung in dem Bereich und mit dem mit dem seinen Werten kann ich mich verbinden. Und dann äh, bin ich eben auch im B2B-Bereich äh, äh, wirklich erfolgreich. Jetzt haben wir noch drei, vier Minuten, glaube ich. Ähm, was habt ihr denn für Fragen. Ja? ja. Wo? Test, test, test, test. Du? Mich? du bist fertig? Kommen wir zu den Publikumsfragen, oder? Ja, ja. ich bin. Ähm, ich binde die Fragen immer so ein bisschen in meinen Soundtrack Ja, weil ein. ich, ich sonst jemanden mit dem fertig. Mikrofon rumgehen lasse. Das ja, ist ja, okay. natürlich besser zu verstehen, auch für die Aufnahmen später. Deswegen, Super, gerne. Ähm, Gehen wir in die Fragen rein. Ja, ähm, hat jemand Fragen? Vielleicht mal frei, frei raus. Ich kann dazu ein bisschen was sagen, was Christian, ich kenne ja Christian schon relativ lange, aber da hinten habe ich eine Hand kurz gesehen. Du kriegst ein Mikrofon bitte, weil das... Also äh, bei dem Thema äh, Launch Team äh, sollte man dann auch einen Timer haben. Die sollten dann auch entsprechend gebrieft werden, wann sie was raushauen, oder? Gibt es da eine gewisse Art von Choreografie, wenn ja, ja, genau. ich jetzt ein Produkt rausgebe... Das gibt's. es. Also ähm, ich habe euch ein Geschenk mitgebracht. Also ihr könnt natürlich die Präsentation haben. Mir ja da, äh, ich ich gehe da voll auf das Launch-Team ein. Ähm, das Launch-Team sollte in einem, äh, in einem Aspekt von, von einem Vierteljahr Jahr im Voraus immer mit ganz hochwertigem Inhalt bespielt werden. Und natürlich gibt die eben ungefähr eine Woche vorher ganz genau vor, okay, ähm, das und das erwarte ich von dir oder das wäre schön, wenn du mir zurückgibst. Und zwar an dem und dem Tag und je detaillierter es du machst, desto besser, weil dann entstehen weniger Fehler und weniger Missverständnisse. Ist das dann an diese amerikanische PLF etwa äh, angelehnt? Was heißt das PLF? Äh, gibt es da bei der äh, amerikanischen schnellen Hektisch-Reich-Szene äh, diese Product-Launch-Formular? Das kann das durchaus sein, die kenne ich aber nicht. Okay. Also ähm, ich habe das, äh, hab das übernommen von auch relativ erfahrenen Online-Marketern und das funktioniert erst rein. Also wenn ihr da mehr wissen wollt, es gibt hier auf meiner Homepage ähm, die Amazon-Bestseller-Vermarktung, da steht... Ähm, oh, ihr seht es gar nicht. Hm, sorry. Hier. Einfach also hier christianmenzel.com eingeben und äh, da seht ihr dann hier oben im Menü die, äh, die 95%. Prozent Und äh, da habt ihr dann die Amazon Beste der Vermarktung. Das sind die besten Tipps äh, zusammengefasst, die ihr über Social Media machen könnt, um Kunden zu ge äh, generieren. Und da ist auch das Launch Team als eines der Bestandteile mit drin. Ist komplett frei und äh, die Präsentation, wer die haben möchte, einfach die Karte da lassen. Oder im Club. Natürlich. Äh, hauptsächlich Club. <lacht> ja. Ähm, ich, ich finde, eine Sache, vielleicht mal, mal einzuhaken, du hast eine richtig gute Message gebracht. Jetzt, ich weiß ja, wie du tickst schon ein bisschen länger und äh, wie du versuchst, Leute mitzureißen und besonders gut in einer veganen Szene ankommst, ich verfolge das ja auf deinem Facebook-Profil ab und zu. Ich gehöre nicht zu dieser Szene, auch das weißt du, trotzdem finde ich es immer faszinierend, wie du diese Leute in dieser Nische greifst. Einige werden hier sitzen und denken, okay. Vielleicht klappt das bei mir nicht so und so weiter. Ich glaube, man muss, wenn man hinter etwas steht, so wie Christian das macht, dann kann das alles funktionieren. Ich glaube, dass ich mir hier das, ich habe es mir noch nicht auf die Brust tätowiert, aber ich habe es gerade auf T-Shirt, das kriege ich immer so als Feedback, wie ich mit den Webinaren und wie wir das hier organisieren. Worauf ich hinaus will ist, er hat eine gute Message gebracht, du musst die Nummer eins sein. Ja? Beschäftige dich mit Themen, die du gut kannst und wenn du sie spielst, dann spiel sie richtig. Nicht immer mehr, immer mehr, immer mehr, sondern macht eine Sache richtig. Das ist auch, was der René vorhin schon gesagt hat im Vortrag. Ich, hier sitzen mindestens noch zwei, drei im Raum, die wahrscheinlich ähnliches sagen würden. Wenn ihr euch mit einem Thema beschäftigt, auch innerhalb eures B2B-Bereiches, also ihr verkauft irgendwas, ihr steht für irgendwas, spielt das richtig. Ihr werdet Erfolg haben. Also auch hier wird Buch genau dasselbe, Ja, ich bin, äh, ich bin letztlich die Nummer eins hier in dem, äh, in dem Bereich vegan kochen äh, mit Lupine etc. Also, und das gilt genauso für Unternehmen. Äh, das, das alte Thema Nische, ja? dann äh, positioniert euch in einer Nische oder macht eine neue Kategorie auf. Das ist eben auch ganz wichtig. Wenn ihr sagt, okay, ähm, ich komme an dem und dem nicht vorbei, der ist einfach zu alt, der ist, hat zu viel Budget etc., dann macht eine neue Kategorie auf. Reinhold Metzner war nicht der Erste, der irgendwie so einen 8000er bestiegen hat, aber der war der Erste ohne Sauerstoffmaske. Und das ist eine neue Kategorie. Also versuch eine neue Kategorie zu machen. Im HR-Bereich fällt mir das sofort ein. Versuch eine neue Kategorie an Stellenbeschreibung zu schaffen. Also na, auch hier wieder, dass, dass ihr im Kopf bleibt, weil wir vergessen alles, was Zweiter oder Dritter ist. Wenn ich euch frage, wer war, äh, wer war 2014, ähm, was war da? Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft? Oh. Ja? Also ja. egal. Ähm, Irgendwann hat Deutschland gewonnen. Den Nummer eins wisst ihr, aber wer Zweiter oder Dritter geworden ist, nicht mehr. Und das ist ja schön, wenn ich zumindest eine gute Message hier gebracht ja. habe heute. Nee, ich finde das total wichtig. Also ich komme ja eher von der SEO-Schiene her, und da ist es genau dasselbe. Wenn du ranken willst, musst du gut und gute Inhalte haben und nicht halt alles so ein bisschen spielen. Ähm, ja, ja, ich habe noch ein, ich ich hab an... einen Punkt vielleicht an der Stelle noch zu Christian. Ähm, Christian redet immer so von ich und, und wir, also, ihr seid viele in Unternehmen, ja, ihr steht natürlich vielleicht auch anders dazu in der Marke, wie Christian das selbst tut, Nichtsdestotrotz gilt auch dort, dann muss halt das Unternehmen so denken, ihr müsst in das Unternehmen reingehen und euer Team dazu führen, dass ihr die Nummer eins in einem bestimmten Bereich seid, das ist emotional immer ein bisschen schwieriger, das weiß ich, aber im Endeffekt ist es ein ähnlicher Prozess. Das ist total einfach emotional das Thema Neuromarketing äh, verstanden habe und äh, verstanden habe, für welche Werte ich stehe und welche Emotionen ich auslösen möchte, dann kann ich das genauso fürs Unternehmen machen. Ich mache das jeden, also ich berate Unternehmen und äh, wir machen das äh, tagtäglich für, für Unternehmen. Emotionales Marketing äh, ist, ist letztlich alles, egal ob ihr eine Personenmarke seid oder, oder nicht. Ja? Also die Menschen, die zu mir kommen äh, und sich von mir strategisch beraten lassen, la machen das nicht aufgrund, dass ich der Beste in dem Bereich bin. Sondern die machen sich, weil sie sich zu mir, äh, weil sie wissen, sie haben dieselben, wir haben dieselben Werte, äh, ähm, ich stehe für etwas und ähm, da ist automatisch der Vertrauensvorsprung da. Haben wir Was noch Fragen aus dem Publikum? Weil wir sonst. Ja, ja hier vorne, äh, Erik? Nee, aber das wegen der Kamera, weil es gibt ja Leute, die drüben sitzen und den Vortrag auch Nachgang haben wollen. es ist immer besser, wenn die Fragen auch aufgenommen sind. Ja, ich höre mir selbst oft Podcasts an und mir ist aufgefallen, dass die Positionierung von Werbung sehr unterschiedlich ist. Manchmal wird sie einfach eingebaut in die Gespräche, manchmal wird sie am Anfang geschaltet, manchmal ja. heißt es in der Mitte des Gesprächs, ach, warte mal kurz, ich mache jetzt Werbung. Zwei Teile. Also entweder erstmal, wo baut ihr die Werbung ein, wann funktioniert es am besten, an welcher Stelle? Also auf welche Art und Weise. Und zweitens muss das Produkt, das vermarktet wird, zum Podcast passen. Weil es gibt Podcasts, die sind sehr allgemein. Da kommt ja, es würde auch ich auf jeden Gast Fall erzählen. an. Oder das kann man, wenn man zum Beispiel Türstopper vermarkten will, dann auch bei euch. Nee, es muss für das Produkt. Also ich aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall ratenswert, dass, es, dass du für das Produkt selber stehst, dass es passt etc. Und die Werbung baust du am besten so ein, dass es klingt wie nativ. Also äh, ne? ähm, große Podcaster wie Tim Ferriss etc. können sich das leisten, erstmal drei Minuten vorher Werbung zu machen, bevor sie in den eigenen Co äh, eigentlichen Content gehen äh, und dann auch zwei, drei Sachen zu schalten. Ich würde sagen, konzentriere dich auch da wieder auf eine und äh, macht zum Beispiel eine Serie draus, sage, okay, wir sprechen jetzt über Superfoods und dann gibt es da die Chorodokerie, die äh, Superfoods äh, quasi Nummer eins für Superfoods ist. Und dann kriegt ihr noch einen 15% Geschenkgutschein äh, etc. mit rein. Also je nativer besser, äh, eingebunden, desto besser. Äh, sozusagen. Genau. Wer mehr Fragen hat, ähm, kann sich jederzeit an mich wenden. Schreibt euch mal den Link auf, da würde ich mich freuen, äh, wenn ihr quasi eine kleine Bewertung abgibt. Das dauert nur zwei Minuten. Und ähm, dann habt ihr nämlich äh, auch die Möglichkeit, äh, eine strategische Beratung für 50% komplett äh, gefördert äh, zu bekommen, wer daran Interesse hat. Ansonsten... Ähm, alle möglichen Fragen an mich. Ich bin heute den ganzen Tag in Raum 3 und darf den moderieren. Ja, ansonsten gerne. Ja. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank. Ähm, wie und gesagt, du hast es Applaus Dankeschön.